Okay, gerade habe ich gezeigt, wie man in Camtasia ein Video aufnehmen kann. Jetzt geht es darum, wie ich ganz einfach dort etwas schneiden kann in dem Video. Angenommen, ich möchte jetzt dieses Starter-Video hier etwas optimieren und da zum Beispiel Stellen rausschneiden, an denen ich etwas falsch erklärt habe oder an denen ich irgendwie eine längere Pause gemacht habe oder so. Dann spiele ich das Video hier ab, das ich gerade aufgenommen habe. Gehe zu der Stelle, die mir nicht gefällt. Angenommen, hier an der Stelle möchte ich was rausschneiden. Und dann sieht man schon, hier unten ist jetzt diese... Dieser Clip, der auf Spur 1 ist, ist markiert. Das sieht man daran, dass da so ein gelber Rand drum ist. Das heißt, ich kann jetzt diese Spur, also diesen Clip auf Spur 1, kann ich jetzt bearbeiten, indem ich hier diese Taskleiste verwende. Und am einfachsten ist das, wenn man hier drauf geht, auf diesen Punkt für Teilen, dann wird dieser Clip an der Stelle geteilt und ich habe jetzt zwei verschiedene. Ich kann hier drauf klicken dann wird das gelb umrandet oder hier drauf, dann ist das aktiv und gelb umrandet. So, Wenn ich jetzt also weitergehen möchte zu der Stelle, wo ich... Ähm, irgendwie, die ich jetzt eben rausschneiden möchte, dann lasse ich das jetzt weiterlaufen und sage zum Beispiel, okay, diesen Bereich möchte ich jetzt rausschneiden, dann kann ich dort wieder markieren, diesen Teil des Clips, den ich jetzt bearbeiten möchte, klicke dann wieder auf Teilen, dann sieht man, jetzt habe ich hier diese drei Teile und kann jetzt beliebig mit denen arbeiten. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn das aus irgendeinem Grund machen möchte, kann ich das hier verschieben, sodass die Reihenfolge geändert wird oder so. In dem Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, würde ich jetzt einfach hier auf Entfernen klicken, dann ist dieser Teil weg und dann kann ich das andere da ranschieben und schon habe ich diese Teile rausgeschnitten. Genauso kann man natürlich am Anfang oder am Ende was schneiden oder beliebig anders das Video bearbeiten. So viel zum Schneiden, viel Erfolg bei der Umsetzung, gleich geht es dann weiter mit Kommentaren, die man einfügen kann.